Dear comrades and dear friends, Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, Have a look at this planet and think of what you see. Planeten an und denkt darüber nach, was <coughs> ihr seht. Generalized crisis, economic, social, political, environmental. Eine allgemeinerte Krise in Bezug auf die Wirtschaft, die sozialen Verhältnisse, die politischen Verhältnisse, die Umwelt. War, terror attacks in the heart of Europe a massive influx of desperate refugees where eu shaken to its roots. Krieg, terror äh, im herzen europas massive zuwanderung durch äh, verzweifelte flüchtlinge und die eu ist äh, in ihren grundfesten erschüttert does anybody in the ruling elite see a way out of this sieht irgendjemand in der herrschenden elite einen ausweg aus dieser situation does any of them have any Uh, optimism about the future. hat irgendjemand dort einen optimismus die zukunft betreffend no. die antwort ist nein All is alles was sie machen ist empirisch von einem tag zum nächsten zu stolpern sure und sicherzustellen dass es die arbeiterklasse ist die für die krise bezahlen muss a perfect combination of factors For the far right wing and the das ist eine perfekte Kombination von Faktoren, damit die uh, Rechtsradikalen und Nazis gestärkt werden. Things can get much worse before they get better. Die Dinge können noch sehr viel schlimmer werden, bevor sie besser werden. Look at Brussels. Schaut euch, uh, Brüssel an. Therefore, the question is, what do we do to get out of this nightmare situation? Deshalb ist die Frage, was können wir tun, um aus diesem Albtraum herauszukommen? Let Lasst uns einige der Lehren aus Griechenland betrachten. In Griechenland gibt es jetzt die Umsetzung des dritten Memorandums, also des dritten Fünfjahresplans. <coughs> Only this memorandum ist applied by Syriza, the party which was elected to put an end to the memorandum. Nur dieses Memorandum wird durch Syriza eingeführt, also eine Partei, die gewählt wurde, um alle Memoranden loszuwerden. The party that was elected to put an end to austerity and to kick the Troika out of the country. Eine Partei, die gewählt wurde, um die Austerität zu beenden und die Troika aus dem Land zu werfen. Tsipras says that they have done everything possible, everything that was humanly possible, to get a good deal with the EU. <laughs> Sie hätten alles Menschenmögliche getan, um einen guten Deal mit der EU auszuhandeln. They fought, the of the of the sie behaupten, sie hätten äh, bis zum letzten gekämpft gegen die Forderungen der Troika. And that Sie behaupten, sie tun das Beste, was äh, im Interesse der griechischen Massen möglich sei. So let's look at what they are doing to the Greek masses. Lass uns anschauen, was sie tatsächlich für die griechischen Massen tun. They have kept none, none of their promises. Sie haben keinen, nicht einen einzigen Versprechen eingehalten. Sie setzen grundlegend die Politik der Parteien der herrschenden Klasse, der Konservativen und der Sozialdemokraten fort. Aber es ist nicht nur das, es ist noch schlimmer. Aber es ist nicht nur das, es ist eigentlich noch schlimmer. Denn das dritte Memorandum ist natürlich eine dritte Runde von Angriffen, die zusätzlich zu den zwei vorhergegangenen Angriffswellen jetzt umgesetzt wird. Und die Syriza-Regierung greift jetzt Teile der Bevölkerung an, die von den vorherigen Regierungen nicht angegriffen wurden. One year ago under the new democracy government the, the lowest pension in Greece was 500 euros the basic pension vor einem Jahr unter der Regierung der konservativen Partei neue demokratie war die mindestrente um, lag bei 500 euro last september syriza took it down to 400 euros letzten september wurde diese mindestrente durch die syriza regierung auf 400 euro abgesenkt and in the last week It went down to 300 euros after the demands of the Troika. Letzte Woche wurde sie auf 300 Euro abgesenkt als Folge der äh, Forderungen der Troika. New taxes are being imposed. Neue Steuern werden aufgezogen. Both direct and indirect. Direkte und indirekte Steuern. And the poorer sections of the peasants, of the farmers who were not attacked uh, to the same extent by previous governments und die ärmsten Schichten der Bäuerinnen und Bauern, die unter den vorherigen Regierungen nicht angegriffen wurden, die sind jetzt eigentlich vom Auslöschen bedroht. Und jetzt sehen wir das größte Privatisierungsprogramm, was es in Griechenland jemals gegeben hat, umgesetzt durch die Syriza-Regierung. Wenn das das beste ist, was Tsipras als Menschenmögliches betrachtet, was man für die griechische Arbeiterklasse tun kann, dann stelle ich die Frage, wer braucht ihn noch? Er ist nur den Grund für die Rückkehr der rechten Weg, der neue Demokratie und für die Reise des Neofaschismus und der right. Seine Politik bereitet nur den Boden für ein äh, Wiederkommen der neuen Demokratie und der Versorgung der Sozialdemokratie und auch für eine weitere Stärkung der Faschisten. It's a shameless capitulation to the demands of the Troika. And the question which is posed objectively in Greek society is: If voting for the left and putting the left in government will mean that these policies are applied, then the left has no historical role to play. Es ist eine schamlose Kapitulation und es wirft die Frage auf, wenn äh, die Wahl der Linken zu einer solchen Politik führt, äh, was für eine historische Rolle hat die Linke dann noch zu spielen. This has to be answered, because we are not all the same. Und diese Frage muss beantwortet werden, weil wir nicht alle gleich sind. Wir have to answer Tsipras as für for his capitulation, who is die trying to blame the Greek working class for its own cowardice. Wir müssen die Argumente von Tsipras beantworten, weil er indirekt die griechische Arbeiterklasse für seine eigene Freiheit verantwortlich macht. His main arguments are one, that he was blackmailed, seine wesentlichen Argumente sind zum einen, dass er erpresst wurde, by the EU and he had no other options. Also, dass er durch die EU erpresst wurde und keine andere Wahl hatte. And second, that he had no mandate by the Greek working class sein zweites Argument war, dass er kein Mandat durch die griechische Arbeiterklasse hatte, äh, äh, sich mit der EU anzulegen. bzw. die Eurozone zu verlassen. Als Erstes muss man sagen, dass die Führung von Syriza hätte wissen müssen, dass sie durch die EU erpresst werden wird. Und dass die Erpressung äh, so aussehen würde, dass sie damit äh, bedroht wird, aus der Eurozone rausgeworfen zu werden. Das ist etwas, was wir als Sektion des Komitees für eine Arbeiterinternationale in Griechenland immer wieder erklärt haben. Aber auch also in Diskussionen mit der leadership von Syriza and even Zifras, personally we raised points. und auch mit Zipras persönlich aufgeworfen und erklärt haben wir das auch in Diskussionen mit der Führung von Syriza und auch mit Tsipras persönlich immer wieder aufgeworfen und erklärt. Wir haben ihnen zu stressen, dass es nicht nur eine Chance in einem Million gab, dass Merkel, Schäuble und der Rest der Gang in der EU zurückgekehrt würden zu den Demanden von einem leften Regierung in Grieße, basiert auf einem radikalen Programm, das Zipras wollte. To supposedly, uh, apply. Wir haben Ihnen immer wieder gesagt, dass es nicht die geringste Chance gab, dass Merkel, Schäuble und die EU uh, den Forderungen einer, eines radikalen Programms im Interesse der Bevölkerung in Griechenland durch eine linke Regierung hätte nachgeben können. Und dass sie die griechische Regierung erpressen werden, entweder zu kapitulieren oder eben mit der Drohung aus der Eurozone herausgeworfen zu werden. And that Syriza could face this only by basing itself on a socialist program and on an internationalist appeal to workers across Europe and Und Dass die einzige Antwort von Syriza darauf äh, hätte sein können, sich auf äh, die Grundlage eines sozialistischen Programms zu stellen und eines internationalistischen Appells an die Arbeiterinnen und Arbeiter ähm, von Europa und der ganzen Welt. Not Aber die syriza Führung hat nicht zugehört. on reformist idiocy other Es war eine Kombination von Arroganz auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite von reformistischen Illusionen, die man aber auch als Idiotie bezeichnen kann. Precisely because they could not understand the class nature of the capitalist system and they could not understand the class character of the European Union. Weil sie im Endeffekt den Klassencharakter ähm, des kapitalistischen Systems und den Klassencharakter der Europäischen Union nicht ver verstanden und verinnerlicht hatten. Let's look now at their other argument that the Greek working class gave them no mandate to clash. Lass uns das andere Argument anschauen, dass die syrische Regierung angeblich kein Mandat gehabt hat, in den Konflikt mit der EU zu gehen. We had 41 in the course of the last five years. In den letzten fünf Jahren hatten wir 41 Generalstreiks. Warum fanden diese statt? Because the trade union leaders decided suddenly to become revolutionaries. Weil die Gewerkschaftsführungen plötzlich entschieden haben, revolutionär zu werden. Oder weil es innerhalb der Gesellschaft eine solche Stimmung gab, einen solchen Druck gab, dass sie zum Handeln gezwungen wurden. es gab on a number of occasions in which everything stopped, Even kiosks stopped working, nothing moved. Es gab stadtweite Generalstreiks, die wirklich zu einem hundertprozentigen Stillstand geführt haben, selbst die Kioske haben geschlossen gehabt. We had endless sectoral strikes lasting for months. Wir hatten unzählige ähm, einzelne Streiks in be verschiedenen Betrieben und Sektoren, die monate dauerten. We had mass occupations of workplaces lasting for weeks. Wir hatten wochenlange Betriebsbesetzungen. We had fantastic social movements like the no pay movement and like the occupy movement. Wir hatten fantastische soziale Massenbewegungen wie die äh, zahlt nicht Bewegung und die Uh, occupy Bewegung die die Plätze besetzten. We had demonstrations of up to 800,000 people on the streets of Athens according to the bourgeois media. Wir hatten Demonstrationen von bis zu 800.000 Menschen auf den Straßen Athens, das sind die Zahlen der bürgerlichen Medien. There were months again, based on, on what the, the the bourgeois media wrote and mentioned that we had three million people out on the streets in Strak. Es gab Monate wo wieder eine Zahl der bürgerlichen Medien drei Millionen Menschen an Kämpfen teilgenommen haben, auf den Straßen so waren. Also wer hatte Angst vor einem Zusammenstoß mit der EU? Die griechischen Massen waren bereit, den ganzen Weg zu gehen. Aber die Führung von Syriza hatte Angst, den Kampf bis zum Ende zu führen. Wenn das äh, noch nicht äh, ausreicht, das Bild noch nicht klar geworden ist, lasst uns mal anschauen, wie die Debatte um das Referendum äh, äh, im Juli, am 5. Juli äh, sich vollzogen hat. Called one week before. Die durch Tsipras äh, eine Woche äh, vor dem Termin ausgerufen wurde, das Referendum. Class. Es war eine unglaubliche historische Woche in der Geschichte der griechischen Arbeiterklasse. Because in the eyes of the Greek workers, it was like as if the bourgeois of the whole planet has conspired, including China and the Pope. Denn <laughs> in den Augen der griechischen Arbeiterklasse war das eine Woche, in dem es so schien, als ob die Herrschenden, die Bourgeoisie, der ganzen Welt, inklusive Chinas und des Papstes, gegen sie konspirierten und sich zusammengeschlossen haben. Against the Greek workers. They pointed their finger to the Greek workers and they said in many different ways, don't you dare vote for the no in the referendum. Wir haben äh, mit ihrem Finger auf die griechische Arbeiterklasse gezeigt und in vielen unterschiedlichen Arten und Weisen gesagt und bedroht, Uh, kommt bloß nicht auf die Idee, weil uh, traut euch bloß nicht mit nein zu stimmen. Because we will destroy. You. Denn wenn ihr das macht, werden wir euch zerstören. Wir absolut klar gemacht, wenn ihr mit nein stimmt, werdet ihr aus der Eurozone rausgeworfen. The terror campaign launched against the no vote with the banks closed and the economy on its knees. was simply unprecedented. Es gab dann eine nie vorhergesehene Terrorkampagne gegen äh, eine Nein-Stimme, äh, wo die Banken geschlossen wurden und die äh, Volkswirtschaft auf den Knien sich befand. Die griechische Arbeiterklasse hat diese Botschaft der weltweiten Kapitalisten gehört und wahrgenommen und hat ihre eigene Botschaft zurückgesendet. Wollen want uns fight Wir sind bereit wollt gegen uns kämpfen, Wir sind da weiter zu. An unbelievable 61% voted in favor of the no vote. Unglaubliche 61% haben dann mit nein abgestimmt. A staggering 85% voted no in the, the, working of the big cities. Und in den Arbeiterstadtteilen in der großen Städte waren es unglaubliche 85%. And yet Tsipras says the Greek working class was not ready for a clash. Und immer noch behauptet, Tsipras, die griechische Arbeiterklasse, wäre nicht zu einem Zusammenstoß bereit gewesen. Aber wir haben auch eine Frage an die Anarchistinnen und Anarchisten. Weil sie sagen, die Bewegung braucht keine politischen Parteien, braucht keine Führung. All that is required is the spontaneous movement of the masses. Sie sagen, alles, was wir brauchen, sind die spontanen Bewegungen der Massen. So, can they tell us what else the Greek working class should have done? Können Sie uns bitte sagen, was denn sonst die griechische Arbeiterklasse noch hätte machen sollen? Can they imagine any, kind, any other kind of initiative that the Greek workers did not take in, those, in the past five or six years to tell us? so as to do in the next in the future. Also könnten Sie uns bitte sagen, was für weitere Initiativen die griechische Arbeiterklasse hätte starten sollen, die sie in den letzten fünf Jahren nicht uh, ergriffen haben, um die Kämpfe der Zukunft zu führen. Because Greece in the period between uh, 2010 and 2015 has been precisely an example of huge initiative from below, and spontaneous movements from below. In Griechenland in den Jahren 2010 bis 2015 war gerade ein enormes Beispiel für spontane Bewegungen, für Initiativen von unten. All the struggles that I have mentioned were against the political um, establishment and against the trade union leaderships and despite the complete absence of the mass parties of the left. Alle Kämpfe und Initiativen, die ich erwähnt habe, richteten sich gegen das gesamte politische Establishment, richteten sich auch gegen die Führungen der Gewerkschaften und das bei einer völligen Abwesenheit von äh, politischen Parteien. Also die Bewegungen, die ich erwähnt habe, die wurden nicht durch die linken Massenparteien äh, angestoßen oder initiiert. Of course, there was a difference between the Communist Party, the KKE, and Syriza. Natürlich Gab es und gibt es einen Unterschied zwischen der kommunistischen Partei Kukoe und Syriza? The Kukoe said nothing is happening, nothing is worth mentioning, this does not interest me, and so they never got involved in any one of the struggles that I mentioned before. Kukoe hatte eine Haltung, als wenn äh, gar nichts passieren würde, äh, dass sie ähm, äh, quasi nicht interessiert waren an den Bewegungen und Kämpfen, die stattgefunden haben, und haben sich nicht tatsächlich daran beteiligt. Syriza hatte different approach. Syriza hatte eine andere Herangehensweise. Sie haben diese Kämpfe nicht angestoßen und initiiert, aber sie haben sie unterstützt. Und das ist der Grund, weshalb die griechischen Massen, die sozusagen an der Gewerkschaftsfront Niederlagen einstecken mussten, sich dann äh, der politischen Ebene zugewendet haben. Sie haben sich sozusagen diese kleine Partei Syriza ausgesucht, die damals bei drei bis vier Prozent an Wahlunterstützung stand und haben sie äh, massiv unterstützt. Sie haben äh, bis dahin dass Syriza 36 der Stimmen erhielt und in die Regierung kommen konnte. Only, however, to be in the back und dann nur um in den, uh, in, in ein Messer in den Rücken zu bekommen. The conclusion therefore is clear. Die Schlussfolgerung für uns ist klar. The Die griechischen Arbeiterinnen und Arbeiter wurden nicht geschlagen, weil sie nicht spontan genug waren. They were defeated because they had no political party which was Sie willing to haben eine Niederlage erlitten weil sie keine politische Partei hatten die ihnen wirklich geholfen hätte die sie auf die Kämpfe vorbereitet hätte und die mit ihnen zusammen die Kämpfe geplant und angegangen wäre was was nötig gewesen wäre wäre eine linke Partei die bereit gewesen wäre, die Kämpfe tatsächlich bis zum Ende zu führen. To plan the of the mass movement. Die die Mobilisierungen der Massenbewegung wirklich geplant hätte. To coordinate the strikes, the occupations, the social movements and to develop them. Die die Streiks, Besetzungen, sozialen Bewegungen koordiniert und weiterentwickelt hätte. To build rank and file committees die dabei geholfen hätte, Basiskomitees zu schaffen, die die Massen in die Lage versetzt hätten, ihre Kämpfe selber demokratisch zu organisieren. Und die den Konflikt und den Zusammenstoß mit der EU und mit den griechischen Bossen bereit gewesen wäre einzugehen und die und bereit gewesen wäre, die Frage der Macht zu stellen und die Macht zu, äh, zu ergreifen. Und die ja ein wirklich sozialistisches Programm entwickelt hätte für den Wiederaufbau der griechischen Volkswirtschaft auf der Basis von demokratischer Planung durch die arbeitenden Bevölkerung selber. Having no such political tool in their hands The Greek, masses, the Greek masses, turned to whatever was available. Sirisa. Und ohne ein solches politisches Instrument in der Hand zu haben, haben die griechischen Massen sich dann an das gewendet, was quasi im Angebot war und das war Syriza in dem Moment. The result is defeat and mass demoralization. Das Ergebnis ist eine Niederlage und massenhafte Demoralisierung. This shows also the beginning of a, of a of a search by tens of thousands of activists was auch der Beginn einer neuen Suche von zehntausenden Aktivistinnen und Aktivisten about what kind of left is required die, die eine Antwort suchen auf die Frage was für eine linke brauchen wir about what, what kind of program is required was für ein Programm brauchen wir to take the economy and society out of the crisis and out of barbarism to which uh, capitalism is pushing us um die gesellschaft und die wirtschaft aus der krise und aus der barbarei herauszuführen in die der Kapitalismus sie um, hineinstößt. The, from the sin, sin of die Führung von Syriza leidet unter der um, uh, Grundsünde des Reformismus. Sie haben die Illusion, dass sie das System besser verwalten können. That by gradual change slowly and peacefully things will change and the capitalist system will provide jobs and rising living standards dadurch langsame veränderungen in schriftweisen friedlichen sinne dass kapitalisten sich das kapitalistische system verbessert werden kann und arbeitsplätze und wachsenden lebensstandard garantieren kann cebras was absolutely convinced and he made it he made this so many times clear That he could make Merkel and Schäuble change their Tsipras war wirklich davon überzeugt, und das hat er bei sehr vielen Gelegenheiten immer wieder betont, dass er in der Lage sei, ähm, bei Merkel und Schäuble eine, ähm, eine veranderte Haltung, einen Meinungswechsel herbeizuführen. He described his so-called strategy as mutually beneficial negotiation und er hat äh, seine Strategie bezeichnet als eine die allen äh, als Verhandlungen die allen Seiten zum nutzen äh, führen würden. The result is what we see today. Und wir sehen heute die Ergebnisse dieser Strategie. Reformism in Greece suffered a huge blow. Ähm, der Reformismus in Griechenland hat einen enormen Schlag erlitten. But at the same time as I said before, this is pushing thousands of working class fighters For Aber gleichzeitig führt das dazu, dass tausende Aktivistinnen und Aktivisten, Kämpferinnen und Kämpfer der Arbeiterklasse auf die Suche nach revolutionären Ideen gehen. Und auf dieser Grundlage wird die griechische Arbeiterklasse ein Comeback haben. It will heal its wounds and it will return. Sie wird ihre Wunden heilen und zurück auf der Bühne erscheinen. It has done it before in the past, it, will do it again in the future. Wie sie es in der Vergangenheit getan hat, wird sie es auch in der Zukunft tun. figures Sie like wird zufällige Figuren wie Tsipras beiseite rücken. Den viele Linke international als charismatisch beschrieben haben. It will give rise to its own leaders arising from its own ranks. Und sie wird äh, eigene Führung und eigene Führerinnen und Führer aus ihren eigenen Reihen hervorbringen. Die tatsächlich die Interessen ihrer Klasse vertreten und die durch die Basis demokratisch kontrolliert werden. Und sie wird die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen und. Eine politische Massenkraft aufbauen, die ähm, in den eigentlichen Traditionen der griechischen Arbeiterklasse stehen wird. Eine massenhafte, internationalistische und revolutionäre Partei, die die Kämpfe der Zukunft führen kann. This is a central lesson of Greece today. Das ist eine zentrale Lehre für uns aus den griechischen Entwicklungen. And it holds true for the whole planet. Und das ist auch eine Lehre, die für den ganzen Planeten gilt. Thank you,